Schloss anfangs. Ach oh man, was macht denn Ingi schon wieder? Nun, wo ist Prinz Ingi? Aha. Du bist wohl behalten zurückgekehrt. Großartig. Hier ist deine Belohnung. Danke, Max. Sehr großzügig. Okay. <lacht> ich habe mich herangeschliffen. <lacht> uh. <lacht> Prinzessin Luigi! Ich finde es ein geliebter Prinz Ingi. <lacht> du. Du Widerling! Was machst du hier mit Prinzessin Luigi? Warum machst du denn hier so einen Wind? Na, warum wohl? Ich bin mit der Prinzessin verlobt. Sie ist mit einem Ekel wie dir verlobt. Das lasse ich nicht zu. Und das sagst du mir ins Gesicht? Oh, es kocht. Bitte halt auf. Aufhören, ihr beide. Was ist denn alles in der Welt? ist hier eigentlich los? Chaos. Aufhören, alle Beine! Dieser Kerl soll also Prinzessin Luigi heiraten? Das werde ich nicht zulassen! Dieser Schuft! Er wagt, es, meine Prinzessin Luigi den Hof zu machen! Okay. Drama hier. Bei denen fliegen die Fetzen! Vielleicht könnte eine Frommbeere sie beruhigen. Dürfte ich dich darum bitten, eine von uns zu suchen? Okay, was auch immer das ist, klar. Eine Frommbeere. Wie ein Prombeer. Prüchtig! Die Frommbeere wächst irgendwo tief im Wald. Na, ah, so kommen wir zur Kiste wahrscheinlich, oder? Ich gebe dir vorab schon mal eine kleine Belohnung. Ey, gibt uns so viel Geld. Was ist los mit ihm? Ja, okay, dann beeinflusst. Auf zur Frommbeere. Die sollte ja eigentlich right on the corner sein. Das ist wieder so ein Gegner, aber diesmal nicht in Gold, sondern in so... Ja, in so lilanen Farbe halt. Alles klar, mal gucken, was der uns dann diesmal gibt. Vielleicht diesmal Erfahrungspunkte? Wie heißt der denn? Nyamploing. Na, wir sollen uns wahrscheinlich essen. Aua, die machen aber richtig viel Damage. Was soll denn das? Ist nicht okay. Was soll denn das? Hey, ja! Ich mach so viel Damage mit dem Pferd, ne? Unfassbar. Oh, danke Freddy, dass du mich immer heilst. Sehr nett, köstlich. Nein, Freddy! Ich sollte Freddy heilen. Das ist sehr wichtig. Perfekt. Reicht schon. Bam! Einer lebt noch. Da gibt es mal Feuer unterm Hintern. Ich mach so wenig Damage. Ach, Mist. Jiha! Das wird morgen sicher wehtun. Pleuingwurzel und Pleuingwurzel. Sternchen, Sternchen. Die gehen wir gehen essen. Okay. Dumm. Und ja. Wie ich es mir schon gedacht habe, hier kommt man dann zur Kiste wahrscheinlich. Wahrscheinlich gibt es hier zwei Wege. Wir müssen beide machen, wahrscheinlich. Aber ich werde dann, wie gesagt, einen rausschneiden. Auf geht's! Ich bin bereit. Das sagst du jetzt? Im Kampf zeigt sich bei vielen der wahre Charakter. Weil Luigi ist jemand, der sich zumindest was traut. Prinz Ingi dahingegen ist ja voll die Töte. Und er soll die Prinzessin heiraten? Prinzessin Luigi kann einem echt leid tun. Ach, die arme Prinzessin Luigi. Die arme, arme. Ich hab Bunga. Und soft. Was ist das? Ah! Du hast einen Verborgenen irgendwas gefunden. Einen ver Verborgenen Pfad, glaube ich, meiner. Wird du ihm folgen? Okay. Nein, ich habe auf Lieber nicht gedrückt. Nein, das wollte ich nicht. Ah, oh, ich wollte auf Ja, aber ich dachte, oben wäre Ja. Oh, ich bin so dumm. Oh. Ah, ich bin so dumm. Auf, auf. Wahrscheinlich ah, muss man das machen, um dahin zu gehen oder? Zu oh, Oder du bist die Beere. mars nie falle Was bist du? Was bist du? Was ist das? Etwas Totes. Auf jeden Fall. <lacht> was, was war das für ein Viech? Ups, nein, ah, oh, ich spule mir zu viel vor. Das war jetzt natürlich, äh, aus Versehen, das wollte ich nicht. Da muss ich eigentlich nächstes Mal besser aufpassen, dass ich nicht die nächsten Bonuserfahrungen bekomme. Gut. Orakelpfanne. Na, immerhin etwas, immerhin mal endlich eine neue Waffe. Ja gut, was das angeht. Aber ich... Ja, Sternenzauberstab, der sieht richtig cool aus, den will ich haben. Mach ich den Kirby! Yay! Das sieht mega cool aus. Und Danny will eine Pi Piratenkluft, die würde zwar zu ihm passen, aber... Er soll weiterhin ein Entchen sein, das passt zu so gut. Ja, das würde zu so gut aussehen, aber du sollst das Entchen bleiben, Danny! Das Entchen! Ja. Lass mal sehen, was gibt es denn im Roulette? Eine Wollrobe. Hab ich glaube ich noch nicht. Aber kriege ich nicht. Ausflugticket kriege ich dafür. Alles klar. Dann machen wir mal nochmal. Ich hab doch A. Ge okay. Nochmal. Und jetzt kriegen wir die Wollrobe aber. Hier ist wahrscheinlich für mich. Ja. Uh, hat zwar was, aber ich will hierbei bleiben. <lacht> ich bleib bei diesem komischen Logus jetzt einfach. Du, du, du, du, du, du, du. Ach, komm, futter mir noch ein bisschen und dann hauen wir ab. Mit Liebe gebraten, deshalb besonders saftig und knusprig. Frisch aus der Erde, extrem knusprig für den Wiederkehrer -Ko in dir. Frische, grüne Köstlichkeit zu einem Spitzensalat arrangiert. Komm, dann probier mal. <lacht> Geschmeckt Hat geschmeckt Hat geschmeckt alles, oha, Uah. Mist. Na gut, nie riechen. Oh, ich habe Ausdruck, die gesagt bekommen. Von wo? Naja, benutzen wir es mal äh, mit, mit Freddy und Mike. Am besten, das heißt, dass ich dann einfach dann jetzt hierüber. Und dann macht ihr beide mal ein Outfit äh, Ausflug aus, hm, meine ich, damit wir mit allen Level 7 erreicht haben. Das wäre sehr nice. Hm. Dritten Pause. Hilfe, schlechter Zeitpunkt. <lacht> Uff, ah das ist natürlich Kacke sowas. Und noch eine Plang Wurzel. Gebe ich dir doch gleich mal. Hat geschmeckt, Alter. Und Mike hat richtig viele äh, Sets-ups jetzt erreicht. Das ist doch sehr vom Vorteil. Du hast fünf verschiedene Zauberstäbe, die bevorzugte Waffe der Magie gesammelt. Äh, Ja, das habe ich. Anscheinend. Eigentlich ist es der richtige Weg. Nein, nein, nein, nein, nein. Ich mache das jetzt normal. Aber ich gehe den Geheimgang. Was ist das? Ein Pfad. Na klar. Bestimmt ist hier so ein Boss oder so. Wir haben Beine. Noch mehr rennen. Sagt bloß, wir haben uns verlaufen. Was? Nein, Quatsch. Wir sind... Ähm, also, ja, wir haben uns verlaufen. Ach, das macht doch nicht. Das passiert uns doch ständig einfach in irgendeine Richtung und sehen, wo uns das hinführt. Ja, vielleicht Nerven. Okay. Ein Gasthaus. Okay, ich dachte jetzt kommt so ein richtig krasser Gegner. So ein Secret Enemy. Aber nö. Nö nö nö nö. nö. Wir haben heute richtig viel Zeit. Ich denke, es ist Zeit für einen neuen Look. Oh, jetzt bin ich gespannt. Tada! Na, was meinst du? Man, er kennt mich gar nicht wieder! Das sieht nicht schlecht aus, aber es passt halt Null zur Brecke. Level 7, gute Bekannte! Schön! Lass Mal sehen. Was gibt's denn hier? Na, wer hat Lust auf die beste Pferdepflege aller Zeiten? Hm? Ja! Ja, ein Leckerli. Jaaa! Schröpp, du. Ja! Schade, ich hatte es gibt zwar auf einmal. weil es sah schon ziemlich heftig aus. Okay. Sehr interessant. Oh, dann let's go. Dann let's go. Dann let's go. Bom, bom, bom, Wir erreichen schön die Truhe. Erstmal die Truhe und danach die Story. Erstmal Bonus hier holen. Let's go. Ich mache eine Pause. Schluss damit. Ja, mittlerweile holen sich halt, wiederholen sich halt die meisten Texte schon. Oh! Grünfleuren, das sind die normalen Formen davon. Sind die instant tot? Ja. Ja, sind sie. Bam. Ah, ein Gesicht fehlt uns noch. Dann hätten wir ein neues Upgrade. Wow. Kommt schon. Können wir bitte etwas langsamer machen? Okay. Oh, wieder so ein Ort, wo ich mehrmals machen muss. Ja, ich war das dann alles offscreen. Dann schneide ich euch einfach in der nächsten Folge wahrscheinlich ran, was alles so passiert ist, während ich hier die ganzen Orte nachgemacht habe. Also alle Orte. Ich kann es gleich noch mal zeigen. Die Stimmung ist wegen der Reise so angespannt. Was? Wieso streiten wir uns jetzt? Oder? nee? Noch streiten wir uns nicht. Ich komm, rennt einfach. damit wird euch nicht mehr streitet hier. Oh, noch ein Kampf. Eigentlich bin ich gar nicht mal so schlecht. Obwohl diese Gegner Vorbei hm, Kommt schon Leute Gib sofort Mike wieder her ah! Das tat weh Leute, was soll das? Gib Mike sofort wieder her Puh, ah! so ein glück das als ob das nicht äh, Damage gemacht hat auf mich doch voll weh getan haben man, ich bin zu schwach, ich brauche neue Fähigkeiten neue Zaubersprüche irgendwie ach daneben Uff. die Maulwürfe die stecken sich halt ständig ja, Reitangriff ist mein stärkster Angriff bisher glaube ich so Bonuserfahrung kriegt diesmal nicht ich! Ohne Maike! Hä? Kein Special-Ding? Wahrscheinlich erst, wenn wir hiermit fertig sind. Noch eine Glickgabelung, und dann darf ich das ja noch mehr öfters machen. Wow! Alles klar, Spiel! Ah, alles klar! Oh nein, noch mal sowas. Nochmal, noch mal, noch mal so was. Du, du, du, du, du. Nein, wie soll man nicht. schon Leute, hilf mir. Da. Hier, halt sich. Gott nicht, dass man sich hier vergiften lassen kann. Das ist mir nicht so gut. Gib sofort Mike wieder her. Ha. Na, sein so Glück. So, und jetzt kriegst du es aufs Maul. Verbrennen. Ha, ja. Mit Lösungen, Mike. Wow! Ich stehe dir bei. Wir sind einfach ein gutes Team, glaube ich, mittlerweile. Ein wirklich gutes Team. Aber wir müssen noch ein bisschen leveln. Das ist, glaube ich, das einzige. Nochmal Bonus-Erfahrung. Nochmal, Michael. Es geht doch nicht so weit, einen kleinen Sprint. Ja, endet das hier mal? Eine riesige Truhe. Die auf der Overworld wahrscheinlich. Ein Moai-Dolch. Oh, das sieht ja richtig lustig hier. Wie so, wie so ein Tadeos Haus einfach. <lacht> ja. Geil. Perfekt. Das darfst du jetzt für mal haben, Daddy. Viel Spaß damit. <lacht> Geil. Langer Bonusort. Los, jetzt. 150 Leute gerettet. Die Macht des HP-Streuer vergrößert. Du kannst jetzt Statt... 30, satte 35 HP verstreuen. Ho, ho, ho, die Dankbarkeit der Geretteten hat eine neue Kraft in dir erweckt. Wahrlich, du bringst die Hoffnung zurück nach Metopia. Aber ich glaube immer das Gleiche. Das ist mir das egal. Ab 200 gibt es ein neues Upgrade. Ho, ho, ho. Alright. Tada. Ankuscheln. Gemeinsam mit einem Freund erholt es sich in Ruhezonen gleich viel besser. Oh. Niedlich. kommt ja, komm weiter. Nicht aufhören. Ist schon aufwachen hier? Nein, ich will hier sein. Und du kannst da chillen, ist mir egal. Bin am wenigsten gelevelt. Ah nee, Freddy auch mit dem Pferd. Am wenigsten gelevelt. Okay. Danny will eine Wüstenkluft. Ob man die jetzt schon bekommen sollte? Naja. Ich kauf sie ihm. Alter bessere Stats. Und das ist ja sowieso das, was er gerade braucht. Oh, das sieht so dumm aus. Nein, ich will, dass du ein bleibst. bleibst. Verdammt nochmal. Stahlschwert, das wäre sehr gut für Michael. Aber krieg ich nicht. Na, na, B-Banane wird wieder mit dem Müll. Komm, Komm, komm, komm, komm, komm, nein. Eigentlich noch mal eine Banane. Ach Gott. Nur Müll. Nur Müll. Nur Müll. Nur Müll. Nur Das kriegt Danny. Jupp. Was hm, kriegst du? Nice. Und äh, die schmeckt alles heute irgendwie, ne? Es mag halt sonst niemand, diesen Deli-Becher. Nur Maike mag den. Deshalb kann ich den jetzt leider auch nicht mehr nochmal benutzen. Schade. Aber egal, dann machen wir jetzt weiter. Heiter, weiter. Bam, bam, bam, bam! Let's go! weiter raus! Hm, doch, wir werden angegriffen von vier Grinsepilzen. So, drei können wir schon mal sterben. Dankeschön! Zwei. BAM! Das ist ja mega easy. Kostenlose Gesichter gerettet ja. Gar nichts. Kriegen wir auch dafür kaum irgendwas. Verständlich. Ja, ich spul das jetzt auch noch vor. Es ist nicht, das ist der gleiche Ort, den haben wir schon so oft gesehen, diesen Ort. So. Aber da wir dieses Level noch nicht gespielt haben, lasse ich es noch, scheint es noch dreien. Ah! Mike, retten. Aber ansonsten, ich das Level nochmal mache, fürs Leveln. Ganz schön dunkel hier drin. Neue Technik. Scharfe Speise. Hau rein. Scharf. Nice. Ich fühle mich so schwierig was ich sagen wollte. Na egal. Feuer! Schön. Heck ist dran mit dem Pferdbär. Level 9 für Mike! Explosion gelernt! Löse eine Explosion aus, die all deine Gegner röstet. Das hört sich doch nice an. Hier, Freddy, kriegst du. Uh, das hört sich richtig nice an. Let's go, Jungs und Mädels. Mir ist da so ein, Gedank ein Gedanke gekommen. Wenn jeder von der Frombeere esse, meinst du, dadurch würden alle Ängste und Sorgen dieser Welt verschwinden? Hä? Wie kommst du denn jetzt auf sowas? Naja, ich dachte mir, wenn wir wirklich die Frommbeere finden... Dann könnten wir sie doch anbauen und alle dazu bringen, davon zu essen. Gute Idee eigentlich. Ruckzuck wären alle ganz zahm und wir könnten die Weltherrschaft übernehmen. Was? Sag doch nicht so sowas. Du machst mir Angst. Wanne und Scherz. <lacht> nicht lustig. Not funny. Auf solchen Blödsinn kann ich verzichten. Okay. Bitte nicht streiten. Du, du, du, du. Ich gehe einfach mal oben lang. Und mache ich dann einfach auf Screen. 880 Gold. Du, du, du, du. Mir ging schon besser? Ob die Frommbeere hier wächst? Vielleicht hinter diesen 2D-Büschen. Der Frommbeerbusch, ja, das ist der. Ein Stein! Oder eine Frambeere? Einfach so ein kleines Polygon-Ding. Wow. Wow. Episch. Okay. Was geht denn bei euch ab? Der hat ein Geschenk gekauft. Oh, bitte schreit euch nicht wieder. Ich will einkaufen. Ich hab was für dich. Freddy well, hat ein Geschenk von Danny. Gib schon, gib schon! Ein Holzlöffel. Ist jetzt Freddy Salad Fingers oder was? Oh, wow. Freddy freut sich. Na dann! <lacht> Irgendwie Freunde! Schön! Denke ich mit Freddy bisher am besten, glaube ich. Okay, okay. So. Wer will noch was haben? Du willst ein Schwert haben. Stahlschwert. Gönn ich dir. Muss mal wieder stärker werden hier. Hat sie gereimt. Boah, das sieht voll cool aus eigentlich. Oh, aber dann hat sie das hier nicht. Ja, hey, das soll sie schon behalten. Das passt so, so gut. Hab ich ganz vergessen. Okay, Freddy, was ist mit dir? Lederuniform. Ach komm, ich gönns denn jetzt einfach alles, was sie wollen. Ist mir so egal, wie mittlerweile. Wenn sie es haben wollen, dann wollen sie halt haben. Irgendwie passt das besser als das. Es sieht so normal aus. Oh, mein Freddy ist nicht normal. <lacht> Nein. Vielleicht später endlich das noch. Ich weiß es noch nicht. Jetzt lassen wir es erstmal so. Entschuldigung, hier hier probiert? Nein, Danny will nicht. Aber Denny liebt es. Schön. So, hier, den Demi-Becher. Gönn ihn dir. Und auf zum... König, jetzt bis zum Königreich. Besser gesagt. Du hast fünf verschiedene Schwerter, die bevorzugte Waffe der Kriege gesammelt. Alles klar. Wie geht's dann weiter? Was? Alles zerstört? Das gibt es doch nicht! Was ist hier nur passiert? Wer bist du denn? Ein Gegner. Nicht der Boss, sondern nur ein normaler Quälgeist. Was dann? Aha. Löse eine Explosion aus die alten Gegner. Wahrscheinlich ist es das bessere Blitz. Aber es macht auch mehr als das Doppelte von MP weg. Von daher. Feuer! Und BAM! Gut, Leute, dann werden wir in der nächsten Folge rausfinden, was hier passiert ist. Oh, damn! Aber wir halten noch einen Level-Up! Nur für Michael, leider. Aber okay. Eigentlich will ich noch einen Geg Kampf machen wir können auch noch einen Kampf machen. Wir müssen die retten. Was ist hier passiert? Wahrscheinlich hat der dunkle Fürst was damit zu tun, oder? Ich wette mit euch. Was? What? Äh, wahrscheinlich... Muss ich Weike jetzt hier rüber tun, oder? Oder Moment, warte, was passiert denn jetzt eigentlich? Ich will sehen, ob die jetzt irgendwas anderes macht. stellt uns stein äh, Ich kann nicht reden, Alter. Beinchen stellt sie uns. Ausfall unmöglich. Okay. Ah! Wie gemein! Wow! Alter, das sind alle böse. Wie, wie wird dieser Kampf jetzt ausgehen? Nee, komm. Äh... Hier, Maike ist am stärksten pack sie immer hier rüber, macht einfach nichts. Okay, nice, Mike hat sich wieder ausgeruht. Hä, was? Nein! Wie kann er nur? Oh, danke, Danny. Okay, egal, ist vorbei. Bis zur nächsten Folge! Aber es freut sich für uns. Level Up für Danny und Freddy. Danny erlernt Ausweichkünstler. Weiche einigen gegnerischen Angriffen aus. Und Freddy nichts. Oh, was ist?